Willkommen zurück zu PUSS. In der letzten Folge haben wir natürlich sehr, sehr viel erreicht. Und äh, in dieser Folge habe ich vor, das Gleiche zu machen. Deshalb gehen wir hier in dieses Level heute rein. Weil, ja. Genau. Und wie immer betreten wir eine neue Welt. Die Innerwelt. Ja, keine Außenwelt, nein. Das ist hier die Weltständchen innen. Okay. Okay das war's. Okay, ja. Ähm... Wir haben in der letzten Folge den hier freigeschaltet. Ich weiß nicht ganz genau, was er macht. Er weint, er beschützt mich. Aber gut, Jesus hat ja schon das extra Leben, deshalb weiß ich nicht, was er macht. Das weiß ich nicht. Und dann müssen wir müssen natürlich dieses Kack-Level spielen. Und ich habe es tatsächlich, äh, first try geschafft. What the fuck? Okay, cool. Da hatte ich Glück. Bin die ganze Zeit durch den Level kommen, äh, klar. Bin ich dabei. Oh, das ist neu. Okay, habt bestimmt schon gemerkt, ich zeige jetzt nur noch neue Sachen und nichts mehr Altes, weil ich möchte den ersten Try nicht mehr reinzeigen. Letzte paar, paar Folgen waren zu lange und ich habe selber eingesehen. So, was möchte ich denn machen? Kann ich hier Okay, da kann ich rüber. Dann nicht. Hier kann ich so rüber. Wahrscheinlich muss ich erstmal nach... Doch hier? <lacht> so, ja. Mhm. Dann hier hin. Und dann trägt er mich hier nach oben. Dann komme ich mit ihm hier hin. Okay, das wird tricky hier. Ja, wow, die Uhr, die ist auf jeden Fall perfectly placed. Kann man nichts sagen. Was muss ich hier machen? Einfach nur schnell durch. Okay. Oh, oh, oh, pass auf, pass auf. Post bitte, pass auf. süße kleine Katze. Okay, da ist das Ziel. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war eine sehr entspannte Runde. Mal gucken, wie der Boss so wird. Am Ende ist das super einfach. Uh. Ist meine Maus? Hä? Meine Maus ist weg, die wird nicht angezeigt. Okay. Interessant. Okay, du trägst mich irgendwo hin? Hier hin. Okay. Was passiert denn hier? Okay, du trägst mich. Ja, ja, ja. Cool. Hä? Okay, Checkpoint habe ich mir gehört. lang hier runter wahrscheinlich wegen dem knopf der knopf macht dann irgendwas cooles bestimmt irgendwas was mich freut bestimmt da kann ich nicht durch doch jetzt kann ich hier durch so und jetzt kann ich hier lang und ich bin gestorben cool oh, jetzt kann ich da runter Oh Gott, das wackelt alles. Please stop. Dschung. Oh, oh, no. Da kommt noch jemand. Deine Prinzessin ist in einer anderen Burg. Was? Was bist du? Oh mein Gott Tumodachi-Live-Stimme sagt, das gehört ihr? Und oh, das geht einfach los! Okay <lacht> Was ist das denn? Irgendwie erinnert mich die Grafik an Snake Ich weiß auch nicht wieso Wow Okay Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hau, hau, hau. Entspann dich, entspann dich. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey. Oh mein Gott. Okay, ich gebe. Gut. So, muss ich die Priesterin... Muss ich die an die... Äh, ah, ich muss sie also an die Stacheln locken. Weil sie da genauso Damage nehmen kann, wie ich. Okay, das ist, ne, das ist ein sehr cooler Bosskampf. Schaffe ich den First Try? Ich sag ja nein, aber... Wer weiß, hier, hier hoch, hier, hoch. an die Stacheln, hier ist ein Stacheln, hier sind voll schöne Stacheln, ich weiß, die stecheln sehr. Oh oh, neue Taktik, was passiert jetzt? Ihre Augen schießen mich von anderen Seiten ab, und oh, nein, sagt mir nicht, okay gut, okay gut, ich dachte, das wäre jetzt der ganze Kampf so, das war assi und schwer gewesen. Aber nein, scheiße, ich bin voll schlecht. da bam, bam, bam, bam. Okay. Das Theme ist aber zumindest nice. Okay. Lieber lasse ich mich von ihr ein bisschen treffen, statt von den Kugeln, die sie ausschießt, weil die... Weil sie selbst killt mich nicht in, in instant, aber die Kugeln schon. Oh Gott. mir gefällt der kampf der ist cool ich glaube diese dieses level hätte ich als erstes machen sollen scheiße bin reingerannt ich hab's noch gesehen ba, ba, ba, ba, ba. scheiße nicht mal die hälfte weg und ich habe jetzt schon fast die hälfte meiner what the fuck jetzt schon die hälfte meiner fast mal die hälfte meiner leben weg Nein, nicht das. Das kann ich nicht. Das verstehe ich nicht. Welche ein die schießen. Schießen irgendwie random. Aber irgendwie weicht es trotzdem aus, denn ich bin einfach ein Pro ja, aber ich sehe nichts. Cool. Hier runter, hier runter, genau, genau. Du willst hier lang. Du willst unbedingt hier lang, weil hier unten ist es so schön stachlich. Hier auch. Oh ja, ja, ja, dir gefällt dieses Stachlige, ne? Ja. Keiner will ich labern. Egal jetzt Ist es langsamer? Schön, dass das Einhorn mir hilft. Ich weiß immer noch nicht, was äh, der jetzt macht. Eventuell schaue ich mir das mal in der nächsten Folge an oder so. Weil ich glaube, ich schaffe sie vielleicht wirklich fürs bei LOL! Als ob! Das war wirklich die kürzeste Folge ever. <lacht> Wie sie aussieht. Guck mal, jetzt hat Bruce eine Freundin. Jetzt fehlt nur noch diese Gestalt. Hm, was könnte das nur sein? Vielleicht können wir uns irgendwo zurückziehen. Uh, klar. Warum nicht? Gehen wir zu mir? Ich habe sturmfreie Bude. Oh yeah, let's go! Ich habe richtig coole neue Katzen, by the way. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe einfach sie jetzt. Den hier. Und so eine Glückskatze. Was ich einfach ziemlich nice finde. Einfach so eine Glückskatze. Das ist echt epic. Okay, die Folge ist zu kurz. Ich denke, wir machen einfach noch in dieser Folge das letzte Level. Und dann in der nächsten Folge ist schon direkt das Finale. Was sagst du karos dazu? Mein Meister benutze mich, um den Gegner zu besiegen. Okay, dann machen wir das. Keine Ahnung, was die beiden machen, aber vielleicht finden wir es noch raus. Let's go! Ab in... ...die Unterwelt. Hä, sind wir ja nicht schon? Okay, das ist neu. Alter, wie viele leben noch? So, und ich habe übrigens was gemerkt, und zwar... ...kann man... ...zurück ins allererste Level. Das war erst Folge 1. Und dann kann man sich dort, und das ist halt, das ist halt, halt den Nutzen dass man sich ein paar Leben aufstocken kann. Was ich ziemlich nice finde für die Leute, die nicht die stuck sind. Ich brauche das nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch allgemein nicht brauchen, aber die, die es brauchen, ist bestimmt dann schön. So war es. Oh Gott, Alter. Das Level schon wieder. Vielleicht machen wir das erste Level nochmal. Ich weiß nicht, das könnten wir theoretisch noch machen, wenn ich will. Das war sehr, sehr risky, aber ich habe mich halt getraut und es hat sich gelohnt. Yeah. Oh, das ist neu. Oh, oh, up, up, down, up, down, up, down, okay. Der Background sagt die ganze Zeit hoch, runter. Was er damit wohl meint. Damit wohl meint. Also da kann man vieles unter verstehen. Ich hab grad das Miau gehört, von der weiblichen Katze. vielleicht hat sie irgendwas gedroppt, irgendein Item oder irgendwas vereinfacht, ich weiß es nicht. Oh, ein Herz! Ich will das Herz! Lässt so ein Herzen droppen? Wie krieg ich das denn? Komm her! Ey, ich war auf der Suche nach dem Herz, deshalb bin ich zurückgegangen. Och Mann, wenn mich die Liebe wieder so verirrt. Ne, keine Ahnung. Ey, ey, ey, ey, pass auf, pass auf. Ist nicht schwer. Das hier ist nicht schwer. Die Musik ist ein bisschen crazy. Sieht aus wie so ein Barcode hier rechts. Miau! Miau. Oh Gott, das war knapp. Ich wäre fast gestorben. Holy ja. shit. Das ist neu. Erinnert mich an einem Wasserfall. Einfach wegen dem Sound. Was gibt's denn hier? Oh, ich muss das hochreiten, oder? Ich dachte, weil sie das pink färbt, dann kann ich da nicht mehr drauf stehen. Aber doch kann ich. Oh. Pff, okay, das war ziemlich easy. Okay, das ist auch neu. Ich glaube, ich hätte einfach mit der rechten Seite ein Level anfangen sollen. Was macht das? Tötest du mich? Du tötest mich. Lass mich in Ruhe. Ach so, Moment. Das geht dann weg. Okay, dann muss ich mich also beeilen. Ganz schnell nach unten kommen. Egal welchen Weg ich nehme, wahrscheinlich. Dann kann ich wahrscheinlich hier lang. Nein? Wo muss ich denn lang? Ach so, ich verstehe es. Rechts geht ja dann das auch runter. Und dann kann ich da auch lang. Und das helle ist wahrscheinlich irgendwas, was Gutes ist. Ach, keine Ahnung, ey. Okay, aber ich glaube, jetzt habe ich es verstanden nur Möge ich jetzt nicht sterben, bitte, danke. So, jetzt wird es knapp Geht das überhaupt? Ja, nein Okay, wo muss ich lang? Da oben ist das Ziel. Okay, ich muss einfach nur beeilen Keine Ahnung, was die hellen Blöcke hier machen. Die greifen mich aber irgendwie auch an. Ich hoffe, die sind einfach nur langsam. Nein, fuck! Alter, das ist fies! Ja, wow. Ey, das ist mega fies. Ich glaube, das Level kriege ich nicht hin. Holy shit. Was soll das? Finde ich nicht nett. Wie soll man denn da durchkommen? Wie kommt man da durch? Wahrscheinlich, wenn das unten ist, oder? Wenn der Block unten ist, wahrscheinlich. Hier ist aber auch genauso schnell. Wahrscheinlich, wenn der Block jetzt gerade runterkommt und ich dann... Durchwusche so. Nein! Scheiße! Ja, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, du. Vor allem ich kann mir ja noch nicht ewig Zeit nehmen hier. Falsch. Hier kann ich stehen, hier kann ich stehen, hier kann ich stehen. Aber ich habe keine Zeit mehr zu stehen. Ich kann das Level nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tut mir leid. Ich check einfach nicht, wie ich das machen soll von der Zeit her. Wie soll ich da durchhuschen? Das verstehe ich nicht. Hä? Wie denn? Das ist ein absoluter Bullshit hier. Ich glaube, ich soll hier sogar erstmal hier stehen bleiben. Und dann abwarten, bis das runtergeht und dann schnell hier hoch. So. Oh, ich hab's. Wow. Okay. Wow. Und das wieder. Ich hab das Gefühl, der Boss wird irgendwas mit unter Wasser zu tun haben. Okay, Boss Time! Und wie ich es mir schon dachte, es wird unter Wasser sein. <lacht> Sieht jetzt schon mal interessant aus. To say the least. Wie soll ich nachher durchkommen? Okay, hat geklappt. Oh Gott, meine Maus. Das ist schön, dass du das zeigen willst, aber. Das mag meine Maus gerade nicht so. Nein, fuck, da kann ich nicht stehen. Okay, das wusste ich nicht. Kann ich hier irgendwo safe sein oder muss ich einfach nur okay ich hab's geschafft wie viele bagel sind hier oder was rüber das sind shrimps aber bitte schwimmen die nicht das ist das wäre jetzt nicht so mein ziel hier okay Boss oh, der schlüssel oh mein gott das ist der nachrichten äh, nachrichten äh, reporter von spongebob nein meine herrin erwartet keine besucher Okay. Wenn du ein Anliegen hast, könnte ich einen Termin mit meiner Herrin vereinbaren. Ja, yeah, please. Warum bist du hier? Miau. Hast du eine Idee, was das ist? Ja. Eines der mächtigen Artefakte, die diese Welten vor dem vernichtenden Feuer beschützen, das aus der dunkelsten aller Welten kommt. Schon klar. Der alte Schlüssel der alles böse Wegsperren sperren oder freilassen und alle Welten in endlose Qualen und Leiden stürzen kann. Wegsperren. Du kannst ihn praktisch umsonst haben. Oh, danke. Dafür musst du nur dein Leben geben. Oh, äh, ich hab neun, reicht das? Okay. Vertrau mir, es ist ein rentables Geschäft. Meine Herrin wird es zweifellos gerne von dir annehmen. Oh, oh. Okay. Wow, what the fuck? Herren der Meere, sie nimmt automatisch Damage. Was muss ich denn machen? Knopf. Knopf. Wow, wow, wow, wow, wow, Was? Sie nehmen automatisch Damage. Dafür kann sie aber so Bullet Bills schießen, die einfach explodieren auf Kontakt. Und meine Maus wird die ganze Zeit weggemacht von meiner Kaffee, wenn ich getroffen werde. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist einfach wirklich so ein Schwimm. Scheiße. Ach man. Oh Gott, das wird ein boss gehabt, den ich nicht kann. Oh ja. Hm? Okay, Karus. Benutze ich Komm mächtigen Was? Okay! Alter! Oh mein Gott! Was passiert hier? Hab ich gewonnen? Was war das denn gerade? Das war einfach grad zu geil. Okay, Lieder des Delfin. Okay, <lacht> ist auf den Lag, aber wir fliehen. Oh, ich muss steuern. Oh, ich muss steuern. Ja, ich kann mich aber nicht ich, Wow. Wow. Ey, ey, ey, ey, ey. Ich kann nicht steuern. Weil meine Maus die ganze Zeit weggekommen. Okay. Hier ist deine Haltestelle. Sorry für den Cut und für. Das nicht steuern, ich konnte nicht steuern und ich konnte auch gerade nichts machen, weil mein Spielrad gehangen hat. Und weil ich jedes Mal, wenn ich getroffen werde, von meiner meine Katze von meiner Maus abgetrennt wurde. Aber wir haben jetzt die Hyper Aqua Drifter! Und damit zwei mega einfache Bosse. Wie wäre es mit einem Ritt? Klar, warum nicht? In einer Folge gemacht. Wow, ich hätte wirklich mit der rechten Seite anfangen müssen. Oh ja. Und in der nächsten Folge... Oh, ist das noch nicht vorbei? Das sieht richtig schön aus. So richtig cool. Oh, das war ein Bonusritt. Wie <lacht> Wie rumfliegt. Oh, wir haben das Finale freigeschaltet. Aber ich möchte noch mit dem Delfin reden. Geht das nicht? Okay, Leute. Jetzt wird's richtig ernst. In der nächsten Folge. Hier Oh. Blaue Katze. Jellyfish. Und delfin Cool.